Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem äh, Vortrag bzw. der Aufnahme von meinem Vortrag Com Voice offene Daten für Speech-to-Text-Systeme. Ich habe den Vortrag ursprünglich am Open Data Day in Karlsruhe gehalten, am 4.3.2023. Eigentlich war damals ein bisschen wenig Zeit und ich dachte mir, ich mache jetzt nochmal eine eigene Aufnahme, um wirklich Wale sprechen zu können ist außerdem auch eine gute Gelegenheit, um endlich mal das erste Video auf meinen YouTube-Kanal zu bekommen. Das Projekt Common Voice ist ein Open Data-Projekt, was für Speech-to-Text-Systeme, also für Spracherkennungssysteme, Datenbanken aufbaut, aber dazu später mehr. Ich werde heute erstmal über vier Dinge sprechen, einmal ein bisschen Kontext geben. Wie sieht denn die heutige Landschaft von Speech-to-Text-Systemen aus? Was ist Common Voice? Wie kann ich mitmachen? Und was wurde bis jetzt erreicht? Kurz zu mir. Ich heiße Stefan Krotz. Ich bin Software-Test-Manager, also arbeite in der Qualitätssicherung. Allerdings nicht bei Mozilla, sondern bei einem E-Learning-Unternehmen in Karlsruhe. Und äh, bin aber bei Common Voice ehrenamtlich etwa seit 2018 und äh, kann das auch nur empfehlen. Also gerade die Mo Mozilla Foundation ist sehr offen äh, für externe Enthusiasten, die eben ähm, mithelfen. Und man kann da auch tatsächlich auch als externe einiges bewegen. So, ähm, zu den auch heutigen Voice Ökosystemen. Wenn man sich äh, Spracherkennung anschaut und was es so für Lösungen gibt, dann fällt auf, dass ähm, praktisch alles äh, eben in der Hand weniger großer Firma, Firmen ist. Das sind so die üblichen Verdächtigen, Google, Amazon, Microsoft und eben auch neuere Player wie OpenAI. Und ähm, daran ist auch erstmal nichts Schlechtes. Diese Firmen haben wichtige Pionierarbeit ge geleistet und bieten gut nutzbare Systeme. Allerdings dadurch dass es eben ja, große kommerzielle firmen sind ähm, muss halt für jedes system was es gibt es auch ein business case geben und ähm, die märkte die abgedeckt werden müssen groß genug sein um äh, wirklich sich zu lohnen und deswegen gibt es lücken in den äh, in den systemen und es gibt auch ein paar andere äh, nachteile auf die ich später noch mal zurückkomme weil die mensch Sprache ist eben mehr als nur ein paar große Märkte. Es gibt mindestens 8000 Sprachen und wenn man sich noch Dialekte anschaut, verschiedene Variationen, verschiedene Arten zu sprechen in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, auch in verschiedenen Altersgruppen, dann wird die Situation sehr viel komplexer und sehr viel größer als alles, was wir im Moment an Lösungen haben. Und äh, das bedeutet halt auch, dass viele Leute ähm, Speech-to-Text-Systeme und Sprachassistenten oder ähnliche Systeme gar nicht benutzen können heutzutage. Und in dem Zusammenhang kann man sich eben ein paar, äh, zum Beispiel drei Fragen stellen. Einmal kannst du deinen Sprachassistenten auch gut im Dialekt oder mit Akzent bedienen? Funktionieren die Systeme gleich gut für alle Geschlechter, Altersgruppen und Stimmhöhen? Oder auch kannst du es auch offline benutzen oder bist du gezwungen, alles in eine Cloud oder in zu einem externen Anbieter zu schicken. Viele von den äh, Kritikpunkten hier ähm, haben sich in den letzten Jahren ziemlich verbessert. Comvoice wurde 2017 gegründet, da war die Situation noch deutlich anders. Es ist aber nach wie vor so, dass ähm, ja, kleinere Gruppen, Minderheiten äh, und äh, Leute, die Dialekt sprechen, Probleme haben, solche Systeme zu benutzen und man da durchaus auch noch Verbesserungspotenzial hat. Deswegen, wenn man jetzt ein eigenes Spracherkennungssystem erstellen will, was braucht man denn dafür? Braucht drei Sachen. Einerseits braucht man Rechenleistung. Das war 2017 noch ein bisschen anders, aber heutzutage kann man mit einem mittelguten Gaming-PC die neuronalen Netze, die man bei modernen Spracherkennungssystemen benutzt, trainieren. Man kann auch mit einem äh, Budget von einem Studenten sich Cloud-Rechenleistung äh, Cloud äh, besorgen. Und also dieser Aspekt ähm, ist mittlerweile eigentlich gelöst. Zweite, was man braucht, sind Sprachalgorithmen. Also das eigentliche Modell, die definieren, wie das eigentliche äh, Sprachmodell funktioniert. Auch da sind die eigentlichen Probleme alle gelöst. Die, ähm, auch die, die großen Firmen waren da relativ offen und haben äh, ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht und ähm, man weiß eigentlich, wie Speech-to-Text-Systeme funktionieren. Es gibt auf Basis äh, von den heutigen Wissen auch einige Open-Source- Modelle, die man eben frei benutzen kann. Die dritte Zutat, die man braucht, ähm, da sieht das allerdings anders aus. Das sind die Sprachdaten. Und hier kommt eben das Projekt Common Voice ins Spiel. Die, ähm, um so ein zuverlässiges, gutes Speech-to-Text-System zu trainieren, braucht man unglaublich große Mengen an Sprachdaten. Also für wirklich äh, so ein äh, kommerziell, ähm, also für das Qualitätslevel von einem kommerziellen System braucht man mindestens 10.000 Stunden pro Sprache. Und äh, an diesem Fakt scheitert es meistens. Und das Projekt Common Voice hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, eben solche Datenbanken aufzubauen und den Leuten frei zur Verfügung zu stellen. Genau, wie sieht das denn genau aus? Was ist Common Voice und wie funktioniert das alles? Die Strategie, die so seit 2017 aufgestellt wurde, war eben, dass man einen zentralen Ort hat, wo man... Spendende, also Leute, die ihre Sprache, äh, ihre Stimme spenden wollen, eben koordiniert und mobilisieren kann über ein einziges Projekt. Ähm, dass man auch ähm, ein Framework hat, was eben dafür sorgt, dass die äh, Sprachspenden, was ja auch äh, ein bisschen sensible Daten sind, eben, dass die anonymisiert gesammelt werden. Dass man eben auch eine, Stru äh, eine Infrastruktur hat, in der Hunderte von Sprachen problemlos organisiert werden können und dass man am Ende eben eine offene Sprachdaten hat, da, Sprachdatenbank hat, die von jedem benutzt werden kann, egal ob das kommerzielle Firmen sind oder äh, kleine Open-Source-Projekte, Privatpersonen, mittelständische Unternehmen, das spielt keine Rolle. Ähm, so Und wenn man sich die, ähm, den Letz-, das letzte Release von dem Sprachdatensatz anschaut, dann sieht man heute ist man schon ziemlich weit. Also man ist vorhin mittlerweile über 26.000 Stunden aufgenommen. Ähm, man hat über 104 Sprachen und auch sehr viele wirklich kleine, ähm, wie Friesisch zum Beispiel. Ähm, und äh, man hat sehr viele Entwickler, Open Source Entwickler, Freiwillige organisiert, äh, organisieren können, die, die und anziehen können, die äh, mithelfen. Und insgesamt haben eben fast eine halbe Million Leute ihre Stimme gespendet. So, und auf Basis von diesen freien Daten ähm, kann, man, kann man eben eine ganze Menge äh, tun. Man kann einerseits äh, die Wissenschaft fördern, ähm, die äh, jetzt eben eine Basis hat, mit denen sie arbeiten können. Ähm, und darauf, ähm, daraus folgt, dass, dass eben auch viele ähm, Speech-to-Text-Systeme sich öffnen, weil sie, ähm, weil eben ganz andere Leute jetzt die Möglichkeit haben, was zu entwickeln und, ähm, und man eben ein Ökosystem von Systemen hat, die man benutzen kann. Dadurch kann man in die Sprachtechnologien, in die Apps eben mehr Vielfalt hineinbringen, die eben nicht nur von wenigen großen Firmen äh, dominiert sind und äh, auch die Kreativität von Developern entfesseln und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann ich mithelfen, wenn man das alles interessant findet. Und an der Stelle möchte ich ein kleines Hands-on geben. So, das hier ist die Webseite vom Common Voice Projekt. Die ist äh, commonvoice.mozilla.org und dann kommt immer das Länd Länderkürzel. Man hat aber auch die Möglichkeit, hier oben die Sprache zu wechseln und wie ihr seht, gibt es da schon eine ganze Menge. Ähm, die Webseite hat für Leute, die einfach nur mithelfen wollen, im Wesentlichen diese zwei äh, Bereiche anzubieten, einmal sprechen, einmal anhören. Man kann das, man kann mitmachen, ohne sich anzumelden. Man braucht kein Konto, das ist sehr zugänglich. Ich empfehle aber, sich ein Konto zuzulegen. Einerseits ähm, hilft es euch, so ein bisschen euren Fortschritt, Fortschritt zu tracken aber es hilft auch dem Projekt, weil man da in seinem Profil halt Metadaten angeben kann, wie das Alter, Dialekte, solche Dinge. Und es verbessert natürlich die Datenbank enorm. Ähm, wir machen jetzt aber in unserem Beispiel einfach mal ohne Profil weiter. Ähm, wenn man auch zum Beispiel auf Sprechen klickt, dann ähm, kommt man auf diese Seite. Jetzt äh, pünktlich zu diesem Vortrag gab es ein kleines Redesign. Und natürlich gibt es auch direkt einen Bug, weil die Button hier unten sind ein bisschen versteckt. Wenn man rauszoomt, sieht man sie aber. Das, auf diesem Interface bekommt man einen Satz zu sehen, hat dann hier den, über den Aufnahmebutton die Möglichkeit, den Satz aufzunehmen und, und dann auch nochmal selber korrektur zu hören, wenn man will. Wenn man will. Das macht man dann fünfmal. Und dann kann man auf Absenden drücken. Wenn ein Satz zu, ähm, zu kompliziert ist, zum Beispiel ähm, sind viele Sätze aus der Wikipedia und enthalten irgendwelche Fachbegriffe, ähm, dann kann man, hat man hier die Möglichkeit auf Überspringen zu klicken. Genau. Ähm, das war es eigentlich schon. Und ähm, von der Menge, die man spenden kann, ist empfohlen so 15 Minuten ist ideal für den Datensatz. Wenn man mehr spendet, ist das nicht schlecht, aber es verbessert die Spracherkennung für die einzelne Person nicht wirklich. Und ähm, am Ende ist Vielfalt wichtiger als die Menge. Ähm, es gibt dann den zweiten Bereich Anhören. Kann man entweder über die Startseite oder hier über diesen Link erreichen. Ähm, und da hat man eben die Möglichkeit, die Aufnahmen von anderen Leuten zu hören. Ähm, zum Beispiel so. Die Straße stellte einen neuen kürzeren Weg vom europäischen Teil Russlands nach Sibirien dar. So und ja, man hat ja auch schon gehört, das war jetzt nicht das allerbeste Mikrofon und das ist auch so gewollt. Also wir möchten die Spenden von wirklich von den Geräten haben, wie man später auch wirklich sein äh, sein Speech-to-Text-System benutzen würde. Also gerne von eurem alten Smartphone, gerne von einem schlechten Mikrofon auf eurem Laptop, ähm, weil das sind gerne auch mit Hintergrundgeräuschen, solange das äh, keine gesprochene Sprache ist, ähm, weil das sind die realen Situationen, mit denen man später ähm, auch wirklich äh, konfrontiert ist, wenn man äh, Speech-to-Text machen möchte. Und da kann man dann eben sagen, ja, das hat mir gefallen, das äh, sieht korrekt aus, das hat den ähm, dem Text entsprochen und dann kann man auf Ja drücken. So und so geht das weiter und dann kann man fünfmal kontrollieren und dann ähm, das Abschicken. Diese äh, fünfmal, das hat vor allem damit zu tun, wenn man das einfach unendlich lang weitermacht, dann wird man irgendwann unkonzentriert und, ähm, und dann äh, überhört man Fehler. Genau. Ähm, es gibt auch ähm, hier ähm, im Menü ähm, bei, ich glaube, bei Über uns gibt es auch ähm, eine. Also, hier werden alle möglichen Fragen beantwortet, aber in dem Kontext ist vor allem interessant, ähm, woher weiß ich, ob ich einen Sprachclip freischalten soll. Und da findet ihr einen Link ähm, auf äh, die Guidelines wo wirklich nochmal im Detail erklärt wird, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Wenn, äh, wenn ihr unsicher seid, könnt ihr euch das anschauen. Es ist allerdings ähm, im Wesentlichen könnt ihr euch auch auf eure Intuition verlassen. Ähm, es gibt auch eine inoffizielle App, in der hat man zum Beispiel die Möglichkeit, auch noch die ähm, Sprache ein bisschen langsamer laufen zu lassen, wenn man sich unsicher ist. So, dann auf der Webseite gibt es hier noch den Punkt Datensätze. Da hat man die Möglichkeit, Datensätze herunterzuladen, nach Sprache sortiert. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, 30 Gigabyte vom aktuellen runterzuladen, hat man auch die Möglichkeit, nur den ersten, die erste Version des Datensatzes runterzuladen und hat dann äh, einen kleineren Datensatz, mit dem man aber auch schon einiges machen kann. Ähm, es gibt auch noch zusätzlich ja, Partner, es einige Informationen zu Partnern, und es gab auch zwischendrin mal kleinere, andere Datensätze, wo zum Beispiel nur Ja und Nein, nur Zahlen und solche Dinge aufgenommen wurden. Was auch interessant ist, ist hier der Bereich Sprachen. Hat man eine Übersicht über alle Sprachen, die angeboten werden, die hier oben sind schon, sind schon fest in der Webseite. Die hier unten sind gerade in der Vorbereitungsphase und brauchen noch Unterstützung, weil man zum Beispiel die Webseite noch nicht übersetzt hat oder noch nicht genügend Sätze gesammelt hat. Ähm, interessant ist zu wissen, also im Idealfall sollte jede Aufnahme nur ein, also jeder Satz nur einmal aufgenommen werden, deswegen braucht man wirklich riesige Mengen an Sätzen. Äh, für Deutsch funktioniert das ganz gut, für andere Sprachen ähm, ist es äh, schwieriger. Ähm, das heißt, wenn man das Projekt unterstützen will, äh, gemeinfreie Sätze sammeln ist eine Sache, die, die man auch machen kann. Genau. Und wenn man hier drüber schaut, merkt man auch, ähm, dass äh, scheinbar ist es so, wenn man, wenn man schon funktionierende Sprachsysteme hat, dann äh, ist die Motivation mitzumachen bei so einem Projekt nicht so hoch wie für Sprachen, die, ähm, die wirklich noch Probleme haben. Ähm, deswegen sind viele von den größeren Sprachen gar nicht so die größten Sprachen, die es gibt. Also für Deutsch und Englisch ist das schon so, aber zum Beispiel... Wir sind auch einige ähm, afrikanische Sprachen dabei. Die Esperanto-Community ist unglaublich ähm, aktiv, ähm, insbesondere während der Corona-Lockdowns. Ähm, Weißrussisch, ähm, ja, Persisch. Es gibt, es ist, äh, man merkt vor allem, dass, äh, also, dass die Größe einer Sprache gar nicht so wichtig ist, sondern dass, ähm, dass die Aktivität von von, den, von der Community am Ende entscheidet, wie groß ein Datensatz wirklich werden kann. Ähm, und ähm, genau. Und deswegen keine Scheu, auch wenn ihr eine kleine Sprache seid, ähm, dass es definitiv möglich hier einen, einen großen Datensatz aufzubauen. So, ich glaube, jetzt würde ich die Webseite wieder verlassen und zurück zur Präsentation gehen. So, hier sind wir wieder in der Präsentation. Was wurde denn bis jetzt erreicht? Das Projekt existiert ja schon eine ganze Weile, seit 2017. Das heißt, es, ist, ähm, ja, es gibt äh, schon ähm, einiges, was passiert ist in der Zwischenzeit. Ähm, wie schon vorhin auf der Webseite gesagt, es ist vor allem für kleine Sprachcommunities ähm, hat, hat das Projekt einen, einen großen Impact gehabt. Ähm, für einige Sprachen war es das erste Speech-to-Text-System überhaupt. Die, ähm, es sind halt nach wie vor Nischenlösungen, selbstprogrammierte Apps, ähm, aber zum Beispiel sowas wie eine, äh, eine Voice-Tastatur, wo man auf seinem Smartphone eben, im, ähm, eben von Text aus äh, Nachrichten tippen kann, ähm, ist relativ leicht umzusetzen und, äh, und, und für manche Sprachen war das halt wirklich irgendwie... Ähm, ja, eine großartige Sache plötzlich sowas zu haben. Ähm, dann hat Common Voice bei vielen Projekten einen Anteil. Das heißt, das ist jetzt nicht das eine große Common Voice Projekt, sondern der Datensatz taucht zum Beispiel auf den wissenschaftlichen Papers auf. Wenn, ähm, wenn jemand zum Beispiel ein äh, ähm, Modell testen will, benutzt er die Datenbank nicht zum Trainieren, nicht zum Aufbau von einem System, sondern als, als, als Test weil man da quasi ähm, eine fertige Datenbank hat von Sätzen gegen, äh, mit Transkriptionen, wo man eben dagegen testen kann. Ähm, es wird oft als eine von vielen Datenbanken verwendet. Das heißt, äh, wenn man für eine Sprache noch, noch andere Quellen hat, ähm, dann, dann mischt man die natürlich. Und, und da gibt eben kommen Voice einen Anteil zu, zu manchen Projekten, aber ist halt nicht das alleinige. Und es wird manchmal auch in völlig anderen Bereichen benutzt. Zum Beispiel Linguisten benutzen den Datensatz ähm, für, für Analysen oder Künstler benutzen ähm, Sprache, um, äh, um irgendwelche äh, zum Beispiel Medienkunstwerke umzusetzen. Das heißt, es geht auch weit über die ursprüngliche Idee des Datensatzes hinaus. Dann war es ja so, äh, Mozilla hatte ja ähm, Massenentlassungen vor, äh, vor etwa einem Jahr, glaube ich. Und ähm, damals wurde auch, ähm, auch das Projekt Common Voice so also nicht, nicht komplett ähm, auf Eis gelegt, aber es wurde, ähm, also es hat sich ein halbes Jahr lang kaum weiterentwickelt. Und es gibt jetzt einen Deal mit Nvidia. Die ähm, finanzieren das Projekt weiter, es wurden auch wieder Leute eingestellt, wir haben wieder Community Manager und, ähm, und es passiert wieder was. Die Webseite wird auch wieder weiterentwickelt und das heißt, das Projekt existiert weiter und es lohnt sich, ähm, ja weiter ähm, mitzumachen. Dann ähm, zwei konkrete Projekte, die, ähm, die eben auch rausgefallen sind. Einmal das Wasp-Projekt ähm, benutzt. Common Voice sehr viel, das ist ein Speech-to-Text-System für sehr viele Sprachen, was halt sehr leichtgewichtig ist, zum Beispiel auch gut auf Smartphones funktioniert und dann gibt es ja noch das ursprüngliche Deep Speech Team, also Mozilla hat ursprünglich auch ein eigenes Speech-to-Text-System entwickelt und das, und das Team, ja, wurde entlassen und hat dann in Berlin ein kleines Startup gegründet, was im Prinzip das gleiche System weiterentwickelt von damals. Das lohnt sich auch sich das anzuschauen. So, wie geht das jetzt weiter? Also das Ziel ist immer noch so ungefähr 10.000 Stunden pro Sprache zu bekommen. Das ist für, ähm, also stellt sich heraus ein sehr ambitioniertes Ziel. Ähm, ohne großen Kampagnen und Unterstützung von Staaten oder so ähm, oder Universitäten ist das schwer zu erreichen. Aber, ähm, aber als, als Ziel ist es trotzdem gut, weil, weil es hilft einen sehr dabei, genügend Sätze zu sammeln. Genügend ähm, und, und es zeigt eben auch dass was man für ja, Machine Learning wirklich große Mengen an Daten braucht. Und englisch ist Moment, im Moment etwa bei 3000 Stunden. Ähm, als größte Sprache. Das heißt, ähm, ja, dauert bestimmt noch eine Weile, bis man wirklich da ist und es werden viele Sprachen auch nie erreichen. Aber als Anteil ähm, und als Hilfe ähm, äh, sind auch kleinere Datenbanken natürlich sinnvoll. Ähm, natürlich mehr Sprachen sollen ähm, äh, hinzugefügt werden. Ähm, es gibt immer noch sehr mehr Sprachen, die nicht bei Common Voice sind als Sprachen, die bei Common Voice sind. Ähm, Mehr Vielfalt in den Daten, also im Moment ist es ja so, dass äh, also ja Leute wie ich, so also mittelalte, einigermaßen hoch, äh, hochdeutsch sprechende äh, Männer halt ähm, so die Mehrheit der Daten stellen. Und das was wir eigentlich wollen, sind einerseits natürlich viel mehr Frauen, aber auch viel mehr Varianten. Äh, Varietäten in den Dialekten in den ähm, in den äh, Altersgruppen und äh, ja gerne auch Akzente. Also wenn ihr zum Beispiel eine Sprache lernt und schon gut genug können, äh, sprechen könnt, dass, dass, dass ihr verstanden werdet, dann äh, gerne, könnt ihr gerne Come Voice auf diese Sprache umstellen und da einfach mal ein paar, paar Sätze spenden, weil ähm, Gerade Akzentdaten sind, sind, sind sehr wichtig, weil das einfach die Inklusivität von den Systemen stark für, äh, erhöht. Dann äh, natürlich bessere und vielfältigere Sätze zum Vorlesen. Teilweise sind die leider sehr technisch, ähm, weil äh, wenn wir gemeinfreie oder freie Daten haben, äh, benutzen, dann äh, sind die äh, Quellen sehr eingeschränkt. Und es kommt auch dazu, dass bei Deutsch also Im Deutschen gab es ja in den 90er Jahren eine, eine Rechtschreibreform und deswegen sind alle, alle gemeinfreien Bücher, die es gibt, unbrauchbar für uns. Die müsste man alle konvertieren in irgendeiner Form auf, auf neue Rechtschreibung. Das heißt, wir können gar nicht im Deutschen die, diesen riesigen Korpus an gemeinfreien Werken benutzen. Und ähm, für moderne Sprache ist das sowieso nicht so sinnvoll. Das heißt, was wir eigentlich wollen, sind, ist gesprochene moderne Sprache. Und da an gute Daten zu kommen, die irgendwie rechtlich äh, auch äh, unproblematisch sind, ist relativ schwierig. Deswegen, wenn jemand Lust hat, zum Beispiel die Daten in seinem Blog zu spenden oder, ähm, oder zum Beispiel seine Chat-Verläufe zu spenden, äh, kann man gerne machen ähm, sollte allerdings äh, halt eben in der rechtschreibung einigermaßen äh, okay sein alles ähm, aber ja also da brauchen wir auf jeden fall mehr und vor allem ähm, mehr natürliche sprache dann ja kommen entwickelt sich immer weiter ich bin selber gespannt das tut sich gerade sehr viel und ähm, ich bin mal gespannt in welche richtung es sich weiterentwickelt es wurde jetzt auch gerade ähm, eine neue ähm, Firma von Mozilla gegründet, Mozilla AI, vielleicht geht das auch in diese Richtung, aber ähm, ja, das wird sich zeigen und es bleibt ja relevant, aber anders als gedacht. Also es ist eher so ein, ein Element von vielen in dieser ganzen ähm, schönen neuen AI-Welt, aber ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger Puzzleteil, weil es gibt einfach viel zu wenig freie Sprachdaten, vor allem, wenn man außerhalb von den großen Sprachen schaut. So, und das war es auch schon. Ähm, es gibt, also es lohnt sich immer auf, auf die Webseite von Common Voice zu gucken. Es gibt aber auch ähm, ein sehr gutes Playbook, wo alles dokumentiert ist, ähm, auf Englisch und äh, man, man wirklich die Details sehr gut erklärt bekommt und, ähm, und es gibt ein, äh, ein Forum, diskurs ähm, von Mozilla ähm, für Common Voice und einen Chat auf Basis von Matrix, wo man auch immer gerne vorbeischauen kann. So, und als kleine Zugabe würde ich noch am Ende verwandte Projekte zeigen. Es gibt, ähm, ähnlich wie Common Voice, auch für andere Bereiche wie text Textübersetzung äh, ähm, oder auch äh, andere Formen von, äh, von Audio, ähm, ähnliche Projekte, die auch Datenbanken aufbauen. Und in den letzten Monaten gab es ja eine... Ziemlich äh, wilde Weiterentwicklung der AI-Systeme, die auch immer mehr äh, verschiedene Medien miteinander verbinden und multimodial werden. Ähm, deswegen ähm, vielleicht interessant für euch, also Tatoeba ist ein Projekt, das ähm, übersetzte Sätze sammelt, ähm, also mehrsprachige Sätze. Ähm, WGH ist äh, gut, um ähm, eine freie Datenbank von Erklärungen zu haben. Lingua Libre ist ähnlich wie Common Voice, allerdings auf Basis von Wikipedia und Wikidata. Und ganz neu, Open Assistant ist ähm, ein offenes, freies Projekt, was, ähm, was äh, ähm, eine Datenbank von Dialogen aufbaut und äh, noch äh, ein bisschen Hilfe auf Deutsch gebrauchen könnte. Genau, das war es auch schon von mir. Ähm, ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank äh, fürs Zuhören. Einen schönen Tag.